also ich habe diese Woche wieder mal diese ganzen Bilder gesehen von den Frauen, die äh, im Iran auf die Straße gehen und dort ohne Kopftuch ganz normal im Alltag vielleicht einkaufen gehen auf die, oder in den Parks, jetzt wird das Wetter auch wieder sehr schön, äh, wurde gestern Abend es wurde gestern Abend auch im, im sea Park in Teheran eine Party gefeiert. Ja? Also mit Gitarristen, die dort Musik gemacht haben und die jungen Menschen, die dort einfach ähm, ihr ein ganz normales, was wir, so wie wir es kennen, Leben leben möchten. Und ich finde, so wie ich das auch im Iran erlebt habe, sage ich öfters mal, die Iranerinnen und Iraner haben so einen, so einen schönen Hang zum Anarchismus, dass sie sich nicht so sehr an die Regeln halten unbedingt, die ihnen vorgegeben werden. Und das Regime macht ja nur wirklich eine Regel nach der anderen und versucht alles mit Gewalt durchzusetzen. Und ich glaube auf diesen Wege, dass sie durch zivilen Ungehorsam, auch nicht immer so organisiert, das ist natürlich ein Problem, diese Nichtorganisierung, aber trotzdem ist es halt so, dass sie dieses äh, Regime immer wieder in Ungleichgewicht bringen, durch die zivilen Ungehorsam und zwar durch die ganz, ganz mutigen Menschen, die sogar alleine in die Straßen der größeren, aber auch der kleineren Städte gehen und dann dort ein Zeichen geben und andere sehen das wieder und machen dann beim nächsten Mal das mit. Und das ist wichtig, dass den Menschen auch hier so ein bisschen mitzugeben, klarzumachen, dass jeder einzelne Schritt, dass äh, jeder, der hier zum Beispiel hierher kommt, aber der auch im Alltag hier darüber spricht, was dort passiert, dass genau das eben dazu führt, dass solche Machtkonstellationen ins Wanken geraten. Und dass sie eben nicht einfach nur per Gesetz regieren können, sondern es kommt darauf an, dass die Menschen das nicht mehr so mitmachen, dass die Menschen einen ganz anderen Weg gehen, dass sie sagen, äh, das, das mache ich nicht mehr mit, alles was Choudhash gerade gesagt hat, diese Hinrichtungen, diese äh, Gewalt, die auf den Straßen, aber auch in den Gefängnissen stattfindet, dass, dass man sagt, das halte ich, halt ich nicht mehr aus, das mache ich nicht mehr mit und ich gehe persönlich, ich gehe einen Schritt. Das machen die Menschen im Iran, das können wir hier auch tun. Und dann hoffe ich, dass wir alle zusammen dann hierher kommen und dass wir eben zusammen einen Schritt gehen. I'm getting to my boss will not